Ähm, genau. ah, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja klar. Du bist auch Mutter, ne? Das mitten aus Hamburg. Heute werden deutsche Gerichte gefeiert. Ich danke euch für eure äh, Idee quasi. Ich hoffe, ich finde die Kommentare, dann blende ich sie hier ein. Eure Idee mal, eine deutsche Foto zu machen. Habe ich Bock drauf? Machen wir. Heute wird es deutsch als deutsch sein. Wir werden komplett so deutsch, wie wir heute essen. Werdet ihr noch nie im Leben gegessen haben. Wir gehen jetzt erstmal zum Sprinkenhof. Wir testen natürlich auch die besten Restaurants. Sprinkenhof wird uns jetzt begrüßen. Und dann gucken wir mal, was der uns so in die Pfanne haut. Es wird Deutsch werden. Guter alte Sprinkenhof. Ich bin heiß wie Frittenfett. Glaub mir. Ab geht die Posta. Da ist ja schon nichts zu übersehen. Also, das wird jetzt hier, sag ich mal, für mich einfach. Ich werde ins kalte Wasser auf dem Bar mich bestellen. Irgendwas, wo ich Bock drauf habe. Es gibt aber auch noch, wir fahren zum berühmten Spätzlerhaus. Das Spätzle oder so heißt er. Und ich denke mal, ne, wir werden einfach nochmal stumpf mit Currywurst setzen. Bei einem der berühmtesten Currywurstbuden Mögrill oder Mugrill. Irgendwie so. Aber jetzt geht es erstmal zum Sprinkenhof. Und wir gucken, mal, was wir uns gönnen. Wir schauen erstmal in die Karte rein. Ganz geschmeidig gönnen wir uns einen kleinen Vino. Und dann wird geschaut, wie wir fort an Verfahren. Und kommt mir natürlich eure Tipps und Anregungen in die Kommentare. Es steht immer noch aus, dass ich eine Futur von einem Abonnenten mache, der mir drei Tipps gibt in seiner Stadt. Ich klappe alles ab. Wer das natürlich alles bewerten, das steht aus, wird mich freuen, aber sonst auch alles rein. Ganz Deutschland, Spanisch, Russisch, Italienisch, alles was ihr wollt, knall ich hin und jetzt werden wir aber fressen. Sechster Stock, das ist ein riesen Gebäude hier. Und fünfter Stock. Da steht so, als wäre das was anderes als ein Restaurant. Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich bin zu dumm. Ich bin ins falsche Gebäude gegangen. Da ist der Springhof. Also eins kann ich euch sagen: Ich habe heftig Hunger. Ich habe heftig Hunger. Ich habe ordentlich gepumpt zu Hause. Jetzt richtig schön Hunger. Und jetzt werde ich mir die Karte angucken. Und ich habe an sowas gedacht wie Gulasch, Haxe, ja, Schnitzel vielleicht auch. Gucken wir gleich mal. Ja, das ja, weiß ich mal nicht. Da sagt man ja Wien, ne? Jetzt gucken wir mal. Das spricht mich alles maximal an hier. Grünkohl direkt hier oben. Schau das mal. Was, wenn Sie sagen müssen, das deutscheste Essen, was Sie auf der Karte haben, was wäre das? Das norddeutscheste, Lapskraus. Das wäre ein Lapshaus, ne? Dann nehme ich den Lapskraus. Oh, und das Zweite, bei Lapskraus bin ich eigentlich gar nicht... Oder ich hab's falsch gekriegt von meinem Vater damals, da war ich nicht so der Fan, vielleicht konnte der das nicht so gut. Aber das zweitdeutscheste Essen, was Sie haben? Grünkohl? Grünkohl. Oder Panfisch? Dann ich weiß ob Sie Fisch oder Fleisch möchten. Dann müssen wir den Grünkohl, glaube nehmen. Dann nehmen wir den Grünkohl. Wenn Sie eine Empfehlung aussprechen würden, ich habe auch also eben ich schon esse reingeguckt. Kochwurst. Kochwurst. Dann werde ich die nehmen. Ich bin Kohlwurst-Experte, kann man sagen. Da kann, kann man auch dazu sagen, Kohlwurst, ne? Okay, ja. ja? Okay, dann nehme ich, nehm ich das, sehr gerne. Guckt ah. das an, so wie es sein soll. Schöne Senfgeruch hier so mit drin. Mein Vater, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, haut auch in den Grünkohl immer ein bisschen Senf mit rein. Ich meine, das mache ich auch so, aber lange echt kein Grünkohl mehr gemacht. Schöne die Brei-Kartoffeln. bei Bratkartoffeln natürlich. Bratkartoffeln bietet jeder an, aber so gute Bratkartoffeln kriegst du wirklich gute, ist selten. Ich sag's dann. Schön kross, richtig schöne Kruste. Sieht sehr ansprechend aus. Das muss man erst mal sagen. Das Herz des Grünkohls, die Kohlwurst. Ist das Sternchen auf dem Christbaum, wisst ihr? Es geht kein Grünkohl ohne Kohlwurst. Kohlwurst muss man ja einfach sagen. Ich hab so viele in meinem Leben gegessen, wirklich. Früher jeden in meiner Ausbildungszeit, jeden Fleischer in der Stadt abgegrast. Um die Kobos zu testen. Eine anders als die andere. Kobos kann so vielfältig sein. Schöne Süße drin. Und Grünkohl gefällt mir gut. Schön bissfester schmeckt. Mhm. Also Schöne Biss. Zu meiner Bewertung vom Brinkenhof. Also, ich sag so, Grünkohl ist ja zum Teil einfach guter Einkauf. Ich sag mal, ich glaube nicht, dass sich viele hinstellen, die Kohlwurst selber machen im Restaurant. Beziehungsweise Kochwurst. Die ist ja eingekauft. So, Schinken eingekauft. Gute Wahl getroffen für das Produkt, für den Schinken. Schön bissfest. Schön biss gehabt. Kohlwurst, absolut nichts auszusetzen. Beim Grünkohl weiß ich jetzt nicht. Muss ich auch einfach eingestimmen. Bin ich nicht Experte genug, ob das eine aus der Dose war oder selber gezupft. Kann ich euch nicht sagen. Ich würde sagen, eine aus der Dose ist ja auch nicht so wild. Ich bin durchaus zufrieden mit dem Essen. Durchaus zufrieden. Leckeres Essen gewesen. Schöne Süße im Grünkohl. Ist allerdings jetzt auch nicht so, dass es mich komplett von den Socken gehauen, ah oh es war wirklich ein leckeres Essen. Bratkartoffeln sage ich so, ich habe wirklich sehr viel Bratkartoffeln in meinem Leben gemacht. Für mich lieber noch mehr Kruste, noch Krossa, noch mehr Wumms rein, aber durchweg ein solides Essen gebe ich 7 von 10 Punkten und jetzt geht es weiter zum Spätzlerhaus. Ich muss eingestehen, ich habe selber mal Spätzle gemacht, aber im Restaurant habe ich glaube ich erst einmal zuvor Spätzle gegessen, da bin ich ehrlich, ich einfach komplett meinen Geschmack bewerten, ob ich es geil finde, ob ich es nicht geil finde. Ausnahmsweise mal was, was ich nicht schon 100.000 Mal gegessen habe und ja, guck mir mal, hier muss Irgendwo sein da ist er, da ist er fast vorbeigelaufen. In Salbei Zitronenbutter mit Parmesan. Oh, Salbei, ich sage es euch ohne Witz: Da vorne ist ein Italiener, da weil ich letztes essen wollte, ich was mit Salbei essen, aber ich war auf Pizza eingestellt mit meiner Freundin. Das kommt mir direkt ins Auge reingeschossen. Jetzt hier aber mit einer Wucht von, von 280 km/h. Ich bin auch der Einzige, der Laden hat zu gerade. Ich bin angemeldet. Wir haben ja die Lise, Leute, die Lise. Du weißt, wusstest ja, dass ich komme. Ich, ich sehe schon hier, das sieht so aus, wie, wie ich es mir im Bilderbuch vorstelle. Ihr in einer kleinen Küche da hinten wirbelt, Haus voll hier, 30 Leute und ihr zu zweit. Zwei Frauen, die zwei Frau armee ja. knallt das weg, ne? Das knallt weg, genau. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe schon eben auf den geguckt. Seilwein. Spätzle. Ja, also zum Beispiel, ne? regional und äh, saisonal. Macht ihr da aber die Spätzle hier auch selber in der ja, Teigmaschine? Ja, das muss, machen wir ne? ja gleich. Auch. Das wär auch Spaß. Darfst du auch einmal? Wenn ja, ist ja klar. Ich bin Experte, ich habe schon mal selber auch Spätzle gemacht ah, okay. zu ist gut. Aber ja, doch, ist zum Schluss ist das gut geworden. <lacht> okay. Aber mal gucken, ob die, die müsste jetzt natürlich besser werden als meine. Ja. Äh, und dann machen wir Parmesanspätzle, hast du gesagt, den Topf top aus und normale Käsespätzle. An, genau, hier, ne? das musste äh, genau. Ja. Okay, perfekt. Ja, dann machen wir, legen wir da mal die los. Wir mal los. in die Küche. Ja, krass, wie, wie, wie viel Teller könnte ich hier mit dieser kleinen äh, also, oder wie viele Gäste bewirtschaften? Also so? wir haben insgesamt 22 Sitzplätze. Mhm. Naja, wenn halt dreimal voll ist mittags kann es schon mal sein, also eben so 60, 50, 60 essen, aber ja. halt in so zwei, drei Stunden. Ne? Also das ist früher, vor Corona, ja. kam das schon mal vor. So, jetzt ist es ja. natürlich... Ja, klar, jetzt ja. ist ein bisschen weniger, Ja, ja genau, es ist wirklich weniger geworden, genau. Aber doch, also dann ist es aber auch echt krass zu tun hier, ne? ja. so, cool, wenn es funktioniert. Ja, das also so ist cool. Also wenn man dann die Übung hat und äh. es klappt so, das ist echt, das macht sehr viel Spaß. Und alles muss wie ein Zahnarzt ineinander greifen, weil wenn jetzt zwei okay, Leute da äh, stehen, genau. ne? Ähm, genau. ich ganz kurz unterbrechen? Ja, ja, klar. Du bist auch Mut Mutter, ne? Ja, genau. Ja, ich bin auch Vater. Ah, ja, äh, ja, ja, ja, ja, Mütter <lacht> wirklich, also das muss ich sagen, ich habe eine Vorliebe für Mütter, kann man das einfach sagen, ne? <lacht> <lacht> Okay, wir gucken hier mal rein. Das sind eure Käsespätze? Nein, das werden jetzt, also die Käsespätze werden direkt in der, in, in, also die kommen direkt ah. aus dem heißen Wasser ah. und werden dann Direkt. Also hier sind sozusagen noch welche jetzt von der Mittagsschicht, du kriegst natürlich Ah, ein ah okay. Das Und das schon... sind jetzt die Spätzle, die braten wir immer an, eben für die Parmesanspätzle. Mhm. Das ist so ein bisschen eine eigene Kreation, die wir da gemacht haben. Ja, Und mach, während ne? wir jetzt eben die braten lassen, okay. bereiten wir den Salat vor. Ah, sehr schön. Habt ihr hier die Salat? -Häge? Genau, genau. Eine Rege von, von Rucola und dann eben schön Cherry-Tomaten drauf. Mhm. So, jetzt gucken wir mal kurz, was die Spätzle so machen. Wichtig ist, dass es schön äh. angebracht wird. Ja. ja, das ist so. So, ist jetzt endlich fertig. Jetzt würde ich dir dann nämlich noch äh, grünes Pesto, selbstgemachtes grünes Pesto reinmachen. Selbstgemachtes? Rein. Ja, natürlich. Okay. Ah, da unten habt ihr dann die, genau. die, die ganz heiße Ware für die guten Nee, Kunden. das sind dann das ist die kalte. Also letztendlich, weißt du, wir funktionieren echt so ein bisschen wie so ein Pizza-Express. Ja. Also Spätzle ist halt ah. wirklich die, die Basis. Äh. Und äh, alles andere wird dazu gezogen. Da kommt jetzt noch der Parmesan, das genau. sieht aus, Leute. Das sieht mir aus. So. so. Pinienkerne. Boah, genial. Schönes mhm. schön. So, bitte schön. Da, Guckt euch schön den Käse hier in der Mitte mit dem Pesto. Die Spätzler drin. Muss ich auch einfach sagen, Leute. Diese Kombi von Pesto mit Pinienkern. Dazu noch Parmesan. Das ist ja so eine Kombi, die ist einfach von Gott geschaffen, damit sie zusammengefügt wird. Das ist ja irgendwo kein Zufall. Parmesan oben drauf. Da musst du auch schon viel falsch machen, dass es nicht schmeckt. Das muss man dazu sagen. Ne? Da muss noch viel falsch machen, dass es nicht schmeckt. Guckt euch diese Teile an. Man kann es noch mal hier noch einmal drauf. Wir haben diese Riesenmenge an Parmesan. Außen die, die Tomaten. Hier die Pinienkerne. Äh, Balsamico hat natürlich auch immer noch Riesengeschmack. Ein selbstgemachtes Pesto. Eine gewisse Bewertung kriegt ihr ja immer erst am Schluss. Werden mir erstmal, bevor voll zu zu voll Noch mal die nächste Runde probieren. Natürlich von ich jetzt nicht ranzukommen an, an den anderen Teller, aber es macht nichts. Mich sprechen die nicht weniger an als die anderen. Mmh. Rieche ich den Salbei? Ja, man riecht den Salbei? Dezent, aber wahrzunehmen. Viel simpler ja vom Ding her, ne? zumindest von der Aufmachung. Hier ist der Lisa aber auch noch mehr die Kruste auf den Spätzle gelungen. Deutlich gleich noch mal einen Schritt nach oben. Wenn, und das muss man einfach festhalten, wenn dieser Spätzle-Teig, diese Spätzle, in der Pfanne mit der Butter, da war ja diese, diese Salbe-Butter. Das geht einfach so eine schöne Verbindung ein. Diese krosse Schicht in der Pfanne mit Butter, da denke ich direkt, glaubt mir, ich erzähl keinen Mist, mein Vater damals, wir hatten Nudeln überall, es wurde nie was weggeschmissen. Ab an, ah, ich soll meine Mutter, das war meine Mutter. Es kam in die Pfanne nur mit Butter. Ich habe Nudeln mit Butter angebraten, aus der Pfanne gegessen werde ich nie vergessen. Vertraut mir, Manchmal Brot muss es nicht die Fertigpizza sein, Butter in die Pfanne, Nudeln rein, lang. Mit diesem Salbei, anders auch, ne? Wann kocht man mit Salbei? Stellt euch selber die Frage, wann isst man was mit Salbei? Ja. Und jetzt an die Nummer 3. Und dann funktioniert das immer so, wie gesagt, wir haben eben immer den Teig, den bereiten wir äh, frisch vor. Okay. Dann kommt da unser Sieb drauf. Dann wird da so eine Portion, das ist ein bisschen die eine Portion ja. drauf gemacht. Und dann ah, muss man schön. Schön kriegt man ja. Muskeln auch von. Ja, das glaube ich. So, jetzt. Die sind ja Guck direkt mal. schon gut. gut ja, ja genau. An. Also, es geht eigentlich ähm, dann ja. eben sehr schnell. Ne? Nee. So, und dann ist hier unten eben immer, haben wir unseren Käse. Eine gute Handkäse. Ah. Reiben wir dann halt immer zusammen. Da noch mal die Zwiebeln oben drauf. Ich hoffe, ein guter Pfeffer. Ich gehe von aus. Schön Pfeffer rauf. damit. Zusammen mit dem spätze Guckt euch das an, der Käse hier. Gut ausgewählter Käse. Sehr gut. Hier, richtig geil. Erster Biss, da ist so richtig schön was Milchiges drin. Also, zur Bewertung vom Spätzle. Ich finde folgender Ausdruck für äh, das Essen ist absolut treffend. Jedes Gericht hatte für sich seine Seele. Alles. Für sich hatte eine Besonderheit, die wirklich komplett reingekickt hat. Beim ersten Spätzle, was diese Kombi aus dem selbstgemachten Pesto, Pinien-Can dazu, diesen genialen Parmesan, wenn du da rein hast, und dann da reingetrunkt hast, unten hattest du dann noch diese Rucola mit dabei, das die sich einfach perfekt vermischt hat mit dem, mit dem Gericht. Weil es bei dem Salbei-Essen, dieser Salbei, was man so einfach so selten hat, zusammen mit, dem, mit diesen wirklich knackig gerösteten Spätzle. Und beim letzten Essen dieses milchig-weiche von dem perfekt ausgewählten Emmentaler. Ich würde durchweg, ich mache da keinen Unterschied. Jedes Gericht hatte für sich seinen Trumpfmoment und ich gebe allen, durchweg 8 Punkte. 8 von zehn Punkte war wirklich mega lecker. Jetzt geht's zum Klassiker. wenn es jetzt Currywurst snacken. Beim, ich hoffe, Müllgrill. Wenn er nicht irgendwie zu hat oder sonst was. Man weiß ja heutzutage nicht mehr, aber wir fahren jetzt zum Müllgrill. Ja, Da habe ich schon vor langer, langer Zeit meine erste Currywurst gegessen und wir gucken mal Auch den Vergleich so ein bisschen Berlin. Habe ich das letzte Mal gegessen? Currywurst war schon heftig. Na, gucken, ob die Hamburger Currywurst damit halten kann. So, also direkt hier ist am Eingang zur S-Bahn. Also wie, es gibt da viele von. Ne? Es gibt viele davon in Hamburg. Ich habe jetzt einmal gewählt und wenn jetzt mir irgendwas gönnen mal hiervon. So sieht er aus von vorne der Grill. Gucken wir mal ob das hält was verspricht. So und jetzt gibt es einmal Geflügel und einmal Schweine-Currywurst. Links Geflügel, rechts Schwein. Und sieht's aus. Geflügel versus Schwein. Boah, sieht ja gelb richtig giftig aus. Seht ihr das? Das ist Geflügel. Fehlt mir der Wumpf, sag ich gleich. Sehr weich im Biss, sehr weich, mh, zart auch, für mich schon zu weich fast. Schwein mit einer dicken Kruste, schön dicker Darm. Für mich die beiden Currywürste nicht erwähnenswert so. Ich sage nicht komplett verkehrt, hätte ich einfach durch, hätte ich eine 5 und 10 gegeben. Die, die schön dicke Haut, die schön, die schön dicke Darm bei der Currywurst gefällt mir, aber den, die Currywurst die schmeckt jetzt nicht schlecht, aber Geflügel 5. Schweinewurst, 6 von 10. Gut, das ist nichts Besonderes, brauchen wir nicht groß erwähnen. Wir sind am Ende vom Video. Das war der Müllgrill. Ich danke fürs Zuschauen. Haut gerne die Glocke an, Kommentare Kommentar rein, wo es als nächstes hingehen soll. Ideen, auch gerne drei Läden aus eurer Stadt. So, ich mache da Foodtour, ne? aber auch gerne Einzelläden. Ich teste immer gerne auch einzeln irgendwas. Döner-Tour ist natürlich auch am Start, alles rein. Gerne einen Daumen hoch, bis zum nächsten Mal.